Barbara, ich habe gehört, Instagram ist für viele Kinder mittlerweile sogar wichtiger geworden als Facebook und manche haben ja sogar mehrere tausende Follower und Fans. Ist das dann nicht auch schon wieder gefährlich? Ja, es kann gefährlich sein, es muss es aber auch nicht. Nicht alle Jugendlichen machen sich selbst angreifbar, wenn sie die Plattform so erfolgreich nutzen. Aber drei Dinge sind dabei zu beachten. Die Kinder beim Einstieg begleiten, Regeln zum Veröffentlichen vereinbaren und von den eigenen Kindern kann man durchaus etwas lernen. Was ich mich bei Instagram und ähnlichen Plattformen, die Frage ist, warum sind die überhaupt so beliebt? Auf Instagram hat man die Möglichkeit, die eigenen Gedanken und Interessen mittels Bilder auszudrücken. Und das machen Jugendliche besonders gerne und gut. Ich erlebe immer wieder, diese Generation kann etwas, was wir Älteren leider nicht können, sich mittels Bilder richtig zu unterhalten. Persönlich bin ich darauf eigentlich neidisch. Den Kindern geht es aber darum, von möglichst vielen Menschen wahrgenommen zu werden, das heißt viele Likes und Follower zu bekommen. Und als Eltern, worauf sollte man eigentlich besonders aufpassen? Kinder brauchen vor allem, wenn sie neu sind, eine Unterstützung, zum Beispiel durch die Eltern. Allerdings nicht im Sinn von Überwachung, sondern eher im Sinn von Begleitung. Hm, Begleitung, aber was heißt das eigentlich konkret in der Praxis? Am wichtigsten ist es, am Anfang miteinander zu besprechen, welche Bilder gehen und welche nicht. Zum Beispiel keine zu freizügigen Bilder oder Bilder, die sonst irgendwie zu einem Problem werden könnten. Keine Bilder, die andere gemacht haben, für die man nicht die Erlaubnis hat. Keine Bilder, auf denen jemand zu sehen ist, der damit nicht einverstanden ist und auch keine Bilder, auf denen Rückschlüsse möglich sind, wo man zu Hause ist. Und neben der Frage, welche Bilder okay sind und welche nicht, gibt es sonst noch etwas, auf das man aufpassen sollte? Ja, neben den Bildern ist Instagram auch ein Ort, wo man schnell neue Menschen kennenlernen kann. Und das ist einerseits eine tolle Gelegenheit, weil so kann man seine Inhalte auch weiter verbreiten. Aber man muss auch aufpassen, ob da nicht Menschen dabei sind, die einem Schlechtes wollen. Also, wenn ich das so höre, eigentlich ist das ja wirklich so eine eigene Welt, diese Fotoplattformen wie Instagram. Ja, und als Elternteil kann ich auch etwas von meinem Kind lernen. Immer mehr überlegen ja einen eigenen Instagram-Auftritt. Warum sich also nicht beim eigenen Kind schlau machen? Denn diese Zielgruppe kennt das Medium fast noch besser als der eine oder die andere Social-Media-Beraterin.